Hallo und willkommen zurück zu Super Mario Galaxy, beim letzten mal haben wir noch die Challenge ähm, Blase gemacht, die überraschend erfolgreich lief und wir haben auch noch Lila Münzen Mission weiter und heute machen wir weiter Maschinenraum, da gibt es nämlich jetzt weitere Missionen, die wir noch erledigen, zu erledigen haben und naja, so viele sind es nicht, wir haben noch sieben Sterne, die wir holen können und sechs äh, davon sind Lila Kometen. Und hier sind noch einige Missionen übrig, und zwar in der Herzwert-Galaxie. Ähm, die Honigbienen-Königreich, äh, das Honigbienen-Königreich war ja, ich würde sagen, die aufwendigste, mit einer der aufwendigsten L M Missionen, vielleicht noch neben das mit der Eisvulkan-Galaxie. Aber es gibt noch eine recht schwere Mission später, und die würde ich jetzt auch nicht als einfach einschätzen. Oh nein, ich glaube, die ist vielleicht sogar auf Zeit. Oh ja, weil die alle auf, weil die alle hier auf dem Pfad sind. Hm, die müssen haben wir ja schon mal gemacht mit einem Schattenkometen. Da mussten wir ganz, ganz schnell, ganz nach oben kommen, vor Schatten Mario, äh, Sch äh, bevor Schatten Mario gewinnt. Das war auch nicht so einfach. Aber die sollten jetzt alle auf dem Weg sein. Das sollte eigentlich ein recht kurzer Stern sein. Und keine Probleme machen. Hm? Oh nein. Nein, mein... Namshack macht, was er will. Hallo? So, jetzt. Macht er einfach nicht, was er soll. Was, was fällt dem denn ein? Oh Mann. Und einmal hier rüber. Ah, die Musik ist einfach grandios. Hätte ich da abkürzen können? Ja, hätte ich. Komm Mario, einmal schön schaukeln und dann geht's direkt hier weiter. Es hm, hm, hm, hm. Ja, ist relativ äh, okay bemessen, würde ich mal so sagen. Ich habe jetzt schon zwei Drittel und ich glaube anderthalb Minuten der Zeit verstrichen. Das ist mehr als genug Zeit, würde ich mal sagen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob man noch den Boss besiegen musste. Da bin ich mir nämlich gar nicht so sicher. Das kann nämlich tatsächlich der Fall sein. Vielleicht irre ich mich da auch. Hm, auf jeden Fall müssen wir da oben hin, wo der Boss mal war. Du, du, du, du. Äh. Waren da unten nicht noch Münzen? Ähm. Nee, verdammt. Okay, das hat jetzt Zeit gekostet. Ähm. Oh, der sagt sogar, wie viele es sein sollten, wenn man da ankommt. 70 Stück, ich glaube, das waren es auch in dem Moment. Naja, egal, Zeit haben wir denn noch genug. 10 Stück sind es noch. Ja, die sollten schon alle da sein. Wenn nicht, dann... Ja, dann haben wir ein Problem. Nee, es sind, glaube ich, alle Münzen. 90, ja okay. Das heißt, wir haben alle Münzen hier gesammelt. Das heißt nur, nicht mehr sterben, aber das sollte sich jetzt noch als schwieriger herausstellen. Bei den verbleibenden Münzen. So. Und da haben wir es auch schon geschafft. Kein Problem. Dieser Stern. Obwohl ich einmal runtergesprungen bin. Okay, das lief doch super. Und damit können wir noch mal einen kleinen Stern von unserer Liste streichen. Lila Münzen im farbenfrohen Wald. Damit ist die Galaxie abgeschlossen. Schauen wir mal ganz kurz äh, auf die Map, ob es einen neuen lila Kometen gibt. Zu 99% nicht, ja. Das heißt, wir machen jetzt den ähm, Luma. Der uns noch fehlt, der letzte Gourmet-Luma. Und dann müssen wir definitiv nochmal den Schatten, äh, den, den, ja den Schabernack-Kometen da, den Numa da ansprechen. Wie auch immer der jetzt heißt, ich kann, da, ich kann mir den Namen nicht merken. Aber ich glaube, wenn man eine Mission gemacht hat, dann erscheinen wieder neue Kometen. Das ist halt die Sache. Wenn man eine Nicht-Kometen-Mission macht, dann erscheinen neue lila Kometen. Oder auch Kometen in generell, wenn man noch welche hat. So 1600 will der haben, alter der wird richtig richtig fett. Ich meine, habt ihr mal gesehen wie, wie, wie fett die Galaxien teilweise sind äh, bei den anderen Lumas? Wie soll es denn aussehen bei dem hier? Ich meine, der hat 1600 Sternteile gefressen. Und ich kann mich jetzt nicht erinnern was für eine Galaxie der hervorbringt. Ich, ich glaube es gibt noch eine mit einer Sprungfeder. Kann das sein? Herausforderung der Schneehasen. Ah, ich glaube, da muss man Schneehasen sammeln. Oh ja, ja an den Stern kann ich mich erinnern. Da muss man mehrere Plattformen berühren hier. Glaube ich, um die zu finden. Ich bin mir nicht sicher. Wir werden es herausfinden. Eine ganz, ganz kleine Galaxie. Nur zwei Planeten. Dieser Planet und der Planet da drüben. Und... Ja, der erste der ist halt irgendwie ein bisschen seltsam. Lass uns fangen spielen. Kannst du innerhalb des Cilems alle fangen? Oh. Wir haben 150 Sekunden. Ähm, okay. Haben wir keinen, ähm... Ich bin mir sicher, es gab irgendwo... Oh. Man kann hiermit alles aktivieren. Okay, das, das ist wichtig, das sollte man äh, wissen. Das kann das eine echt lange Suche werden. Das kann ich euch versprechen. Ich glaube, man muss erstmal alle berühren und dann wird, glaube ich, eine Feuerblume äh, freigeschaltet. Und dann kann man, glaube ich, die ganzen Gegner finden. Ähm, ist vielleicht oben noch eins? Nee, unten gleich hier? Ja, hier ist noch eins. Oh ja. Dann gibt es hier eine Feuerblume. Ähm, warte mal, mein, mein Bild ist gerade weg. Ja, was soll das denn? Ist, ist es jetzt wieder da? Nein. Okay, <lacht> es ist es wieder da, mein Bild war ganz kurz weg, na gut, passiert, keine Ahnung, ob ich das rausschneide, vermutlich nicht, keine Ahnung. Vielleicht auch mal interessant, sowas drin zu lassen, ich weiß es nicht. Oh ja, warte, da könnte einer sein, da ist auch einer. Hm, hm, hm. Oh ja, hier unten reinlocken, das ist am besten. Ja, komm schon. Perfekt, jetzt kann er nämlich nicht mehr wirklich äh, fliehen. So, einen habe ich. Mann, bist du so schnell. Falsche Richtung Rand, ja. Ähm. Hallo, ich will doch nur den Typen treffen. Und da ist noch einer. Ich habe keine Ahnung, wo der letzte ist. Vielleicht geben die mir einen Tipp. Okay. Ah, du hast mich erwischt. Hm, wie ärgerlich. Ähm. Wo könnte der letzte sein? Da ist er nicht. Oh, warte, ich habe eine Idee. Er ist, ist, ist, ist glaube ich, da drin, oder? Ja. Okay. Oh, perfekt, der ist hier gelandet. Ah, wie schade. Okay, da hatte ich Glück. Wir haben verloren, dafür geben wir dir diesen Stern. Vielen, vielen Dank, den nehme ich doch gerne. Und damit haben wir den letzten regulären Stern gesammelt, der nicht äh, von den lila Kometen ist. Ja, es gibt noch jetzt fünf Sterne, müssen es sein. So, und die Galaxie haben wir abgeschlossen, Schneekapselgalaxie, und damit auch alle Luma-Missionen. So, und es sind neue Missionen im Maschinenraum erschienen. Gehen wir mal zurück zum Maschinenraum. Haben wir ja hier eine wunderschöne Abkürzung. Und ich habe eine sehr, sehr schnelle Lila äh, Münzenmission im Maschinenraum im Kopf, ich weiß nur nicht, ob das die richtige Galaxie ist. Also in der Spielzeugschachtel-Galaxie müsste es einen sehr, sehr schnellen Stern geben. Mal gucken, ob es auch diese Galaxie ist. Oh ja. Und zwar eine meiner Lieblings-Lila-Kometen-Missionen. Sie ist zwar kurz, ich mag kurz und lange Missionen auch sehr gerne. Aber sie ist eben cool, weil das Setting werden wir gleich sehen. Lila Münzen auf Luigi. Ja, wir haben ja schon äh, Mario gesucht. da Aber auf der Rückseite ist natürlich Luigi ist ja an sich einfach nur anderes Farbdesign in der 8-Bit-Version. Und hier müssen wir lila Münzen sammeln. Und ich glaube, es sind äh, 150 Lila Münzen. Sammeln 100 der 150 lila Münzen. Ja, es sind mehr als äh, 100. Aber wir müssen dann auch natürlich 100 Stück sammeln. Und wir haben natürlich ein Zeitlimit, wie ihr sehen könnt. Okay, so. Hier kann man relativ viele Münzen holen. Die sollte man auch, wenn möglich, alle mitnehmen. Da ist ein Elf, Luigi. Mhm, und drei Minuten ist glaube ich relativ humar. Das, das schafft man. Man muss nur aufpassen, dass man so wenig äh, Plattformen wie nur möglich betritt. Ich habe jetzt gerade viele betreten, aber das ist eigentlich halb so schlimm, weil ich diese Plattform eh nicht mehr benutzen werde. Hm, hm, hm. So, nochmal rüberspringen. Ah, verdammt. Das hat nicht geklappt. Oh. Und da muss man halt aufpassen. Man kann. Oh. Ich habe einen großen Fehler gemacht. Da hätte man gerade so viele lila münzen mitnehmen können. Da kann man so viele lila münzen mitnehmen. Und wenn man es aber verhaut, dann... Dann hat man ein Problem. Oh mein Gott, Hilfe. Ich jetzt wieder rüber. Und da haben wir schon alle Münzen. Wir haben die 11 der Zeit gebraucht. Und das, obwohl ich jetzt nicht ultra effizient war, sondern einfach nur irgendwie Münzen gesammelt habe. Ja, jetzt ist eh egal. Jetzt können wir eigentlich jeden einzelnen Stern, jeden einzelnen Plattform hier mitnehmen, die wir wollen. Und das war, wie gesagt, ein sehr, sehr schneller Stern. <lacht> ein weiterer Stern gelangt auf unser Konto. Äh, gucken wir mal, ob wir noch einen machen. Mit ein bisschen Glück könnte es vielleicht im nächsten Part sonst schon reichen. Ich weiß es nicht. Gucken wir mal ganz kurz auf unsere Karte. Und ist es oh, ist. Oh, es ist direkt noch einer hier gelandet. Ja, komm, den machen wir dann auch. Uh, Reif. Oh ja, das wird ein langer Stern. Egal. Ich mach ihn trotzdem. Ich mach ihn dann doch trotzdem. Die Reifen-Ozean-Galaxie, der wird lange dauern, die Lilamünzen im Reifen-Ozean, weil die sind verdammt stark verteilt, wie ihr seht. Aber im Wasser sind, glaube ich, überhaupt keine Lilamünzen, wenn ich mich nicht irre. Ich glaube, das sagt aber, denke ich, auch irg irgendein irgendeine Figur hier. Vielleicht Captain Toad? Mhm. Danke, aber ich hätte ein bisschen mehr Informationen gerne gehabt. Aber soweit also ich, ich weiß, sind gar keine im Wasser. Das ist auch schon mal eine wichtige Info, die ich noch weiß und die hoffentlich auch stimmt. Mal gucken. Ich weiß nur, dass der Stern relativ lange dauert. Dementsprechend wäre es extrem schade, wenn ich hier äh, sterben würde. Ach, okay, da kommt eine Wolke hin. Ich dachte schon, hä? Soll man da kommen Vor allem ist dauert auch immer relativ lang, weil man immer auf die Wolken warten muss. Und Bienen mag ich, das auch nicht der schnellste. Und es ist halt irgendwie alles in der Luft oder an hohen Orten, die man mit der Biene erreichen muss. Hm, hm. Oh, warte, da habe ich aber noch was gesehen. Die nehmen wir natürlich gerne mit. Hm. Da unten ist noch eine. Und Captain Toads Suchtruppe ist auch weiter unten hier gelandet. Extra für uns, um uns bei unserer Suche zu unterstützen. Die Kanone ist weg, das heißt, da gibt es keine Münzen, Anscheinend. Okay. Gut zu wissen. Was ist denn jetzt hier? Oh, wir können die Boxen gar nicht aktivieren. Wenn wir Bienenmager sind, okay. Interessant. Das hatte ich aber auch, glaube ich, noch irgendwie im Hinterkopf. Okay. Oh, zum Glück nicht im Wasser gelandet. Hm, hm, hm, hm, hm, hm. Geht eigentlich ganz gut voran. Wie gesagt, ist ein langer Stern. Aber ich mag es ehrlich gesagt, diese Welten hier alle abzulaufen und die Lila-Münzen zu sammeln. Auch wenn, sie, auch wenn ich mir wünschte, sie wären ein bisschen schwerer versteckt. Wobei ich das jetzt schlecht sagen kann, ich habe damals echt lange gebraucht, die immer zu finden. Alle. Weil immer zwei, paar, zwei drei Stücke immer sehr, sehr gemein versteckt waren. Und ich das natürlich jetzt, diese Geheimverstecke, oder diese gemein verstecke, die Laminzen eigentlich kenne, weil ich das Spiel so viel gespielt habe. Und so oft durchgespielt habe. Ich meine, ich habe ja auch 121 Sterne gesammelt. Und ähm, die, die das kennen, das Spiel, die wissen, das kriegt man, wenn man mit Mario das zu 120 Sternen durchspielt und dann nochmal mit Luigi, der ein bisschen schwerer zu steuern ist. Und dann kann man nicht 121 Stern sammeln. So, wenn hier oben keine Münze ist, dann weiß ich nicht. Da ist echt gar keine, okay. Das überrascht mich jetzt schon ein bisschen. Okay, da ist noch eine Münze. Ja, die sind doch mal, die sind doch mal ein bisschen gemein, würde ich behaupten. Doch die kann man, die kann man vergessen. So 49 und das reicht nicht. Ähm, muss man die Wolken nehmen? Muss man die Wolken nehmen? Ich bin mir nicht sicher. Wir werden sehen. Kommt man da auch hoch? Ja, okay. Ich dachte schon. finde es nur verwundern, Verwunderlich, dass es keine Lila Münzen da gibt? Wobei, ich glaube, hier hätte sich die Kamera so gerne, dass man geändert, dass man sieht, dass da jeder Münzen sind. Aber man weiß ja nie. Na, was hast du zu sagen? Immer sind keine Lila Münzen. Ja gut, dann hatte ich das richtig im Kopf und wir sehen halt auch echt überhaupt nichts davon. Was echt gut ist, weil man da spart sich damit echt viel Surarbeit, wenn man weiß, ey, im Wasser sind gar keine Lila-Münzen. Weil hier ist so viel Wasser und da kann man so viel absuchen, da kann man so viele Sachen richtig fies verstecken. So, einmal hier hoch. Was hast du zu sagen? Auf der Insel in der Mitte gibt es anscheinend keine Lila-Münzen. Das ist auch wichtig. Also alles nur auf dem reifen Ozean. Ring. Das ist eigentlich sehr, sehr dankbar. Die Mission. Du hast Lila-Münzen gesammelt. Ja, super. Sehr cool, wenn du mir gesagt hättest, wie viele ich vielleicht haben würde. Das wäre ein guter Hinweis gewesen. Aber nee. Die Info kriege ich nicht. Die habe ich ja die letzten Male eigentlich bekommen. Aber naja, diesmal nicht. Mhm. Aber egal, man hat eine wunderschöne Musik. Das ist das macht das alles wieder wett. So. Okay, wir kommen hier rauf. Ich hatte gerade schon ein bisschen Angst, dass ich ins Wasser falle und mir neue äh, neuen honigbienen paup holen kann. Ich habe Höhenangst. Okay, da hinten ist nur... Ist da irgendwas nennenswertes? Ich gehe da denn auch mal hoch. Oh, die Plattform fährt hoch und runter. Das habe ich ja gar nicht gesehen. Ähm. Und wann fährt die hoch? Okay, jetzt fährt sie hoch. Ah, okay, warte. Dann würde ich sagen, gehen wir mal ganz kurz hier runter und holen uns da die Liedermünzen und dann... Gehen wir hoch. Aber ich glaube, der Rest, den finden wir jetzt alles nur noch oberhalb. Aber ah, wobei, hier sind ja auch noch. Ist auch noch eine nette Wolke, die zu schnell ist für mich. So. Da hinten sehe ich noch eine. Ist da hoch? Ja. <lacht> so, äh. Nochmal hier hoch. Okay, ja, da müssen wir auf jeden Fall nochmal rüberfliegen. Damit wir auch die Münzen kriegen. Sind nämlich einmal hier oben welche und dann einmal da unten welche gewesen. Das man beide Wege. Einmal sich kurz anschauen. So, da ist noch eine, die darf man auch nicht vergessen. Und Kamera, bitte. Chill. Das war gerade echt weird. Der Kamerawechsel. 89? Ich glaube, das ist auch die letzte, die da ist. Das heißt, hier sollten die letzten 10 Stück sein. Plus dann die eine, die da noch rumliegt. Und von hier aus sieht man eigentlich auch relativ viel. Ich glaube, das sind alle Liedermünzen, wenn ich das richtig sehe. Ich habe jetzt noch nicht nachgezählt. Hm, hm, hm. Ja, doch, es sind alle Münzen hier. So, einmal hier runter und bitte nicht ins Wasser. Danke. Hm, hm, hm. hm. Und da hat man die 100 äh, Liter Münzen. Und die sind hinten beim Turm, natürlich. Ja, war eine lange Mission. Würde ich mal sagen. Aber es geht. Es gibt nur leider keinen Weg, wie man schneller rüberkommt. Naja. Ist dann wohl leider so. hm, hm, hm. hm. Ich denke mal, schwimmen ist äh, ein bisschen langsamer darum. Fliege ich mal. Okay, jetzt jetzt schwimme ich halt. Na komm. Leute. Schwimm Mario! Ich verstehe nicht, warum der nicht am Anfang spawnen. Hm. Vielleicht weil da kein Münz ist, dann rundet das sich besser ab. Uh, hier macht es Sinn, wenn ich schon von Anfang an rüber gehe. Okay, dann eben nicht. Dann machen wir es eben nicht so. Von mir aus auch. Können wir auch mal. Ja, und ihr seht, der Stern ist ein bisschen länger als der Rest. Der hat jetzt, glaube ich, zehn Minuten gebraucht. Und ich habe jetzt nicht wirklich Zeit verloren bei irgendwas. Hm, hm, hm. So und dann sollten wir den Maschinenraum auch abgeschlossen haben, oder? Oder vergesse ich jetzt irgendeinen Stern noch? Da, da, da, da. Ja, komm und da haben wir den Stern. Ozean, äh, wie heißt sie? Meeres ozean ring keine Ahnung. Mir fällt der Name nicht ein. <lacht> ja, toll. Reifen-Ozean-Galaxie, so hieß sie. Ah, da steht sogar der Name. Okay. Haben wir heute einiges geschafft. Vier Sterne waren es, oder? Vier Stück, oder? Ja, ich glaube schon. Und den Maschinenraum haben wir abgeschlossen. Und im nächsten Part geht es dann in den Loft und... Da bin ich schon mal gespannt, was alles möglich ist. Drei Sterne fehlen noch und vielleicht kriegen wir es beim nächsten Mal komplett hin. Wird eng, vielleicht mit einem langen Part, aber wir werden sehen. Und ähm, ja, bis dann und schau, euer Rocky.